Herzlich Willkommen zum singenden Advent, heute wieder mit dem Magdeburger Kantatenchor unter der Leitung von Tobias Börngen. Wir singen einen ganz unbekannten Adventskanon von äh, Wilhelm Wilms und Peter Jansen. Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserem Land. Wer weiß denn von den Leuten, den grünen Zweig zu deuten? Sie alle tragen grüne Zweige durch den Advent und diese grünen Zweige erzählen eben von jener Weihnachtsgeschichte, um die es geht. Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserem Land. Wir von euch Leuten, den Grünen Zweig zu deuten. Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserem Land. Wir von euch Leuten, den Grünen Zweig zu deuten.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 Der Weisse zeigt euch unter der Hand, der Grüne zeigt zu deuterem Land. Der Weisse zeigt euch unter der Hand, der Grüne Zeug zu deuterem Land. Der Weisse